Dass ich einmal bei einer Schularbeit nur eine einzige Sache mal gelernt habe und eine gute Note geschrieben habe. Also ich habe halt kurz so mir gedacht, was ich halt so er weiß und, und ich nicht weiß. Dann habe ich mir diese Sache gewählt, dass ich nicht weiß und schon mal durchgegangen. Und dann den Tag bevor den Schularbeit in der Früh habe ich wieder durchgegangen. Und wenn ich halt bei der Schularbeit ge äh, gegangen bin, habe ich es dann geschafft und habe äh, hab alles gut geschafft Eine gute Note. Ich habe schon ein paar Tipps für die Tests und so weiter. Man kann halt einen Zettel nehmen, es sind ein paar kleine Stücke. Falls sie zum Beispiel einen Fragenkatalog haben, die Frage vorne, die Antwort nach hinten. Und dann ist immer halt die selbst die Fragen stellen und dann, äh, dann eine Antwort geben, falls du es richtig hast. Guckst nach und dann sortierst du immer, was du weißt, was du nicht so weißt und was du gar nicht weißt. Wenn jemand nicht sich wirklich gut fühlt, vielleicht mit denen ein bisschen sprechen, wenn die möchten oder halt denen ein bisschen helfen, wie, äh, wie der Problem, was das Problem ist und was sie machen können, um es zu lösen. Ich konnte sehr viele Leute, die ich halt kenne, eigentlich helfen damit. Ich bin zu denen gegangen, mit denen äh, gefragt, was passiert ist, oder sowas. Und wenn es was halt passiert, weil also sie wütend oder so sind, um ich es zu lösen, aber was, weil sie, die irgendwas falsch gemacht sind, rede ich, dass sie es halt nicht glücklich machen sondern weil es schon falsch ist. Dass sie halt eigentlich sehen, was sie gemacht haben, weil sie was Falsches gemacht haben. Das macht mich wirklich glücklich im Leben, wenn ich sehe das so, Familie, Freunde oder so andere Leute, denen glücklich macht. Es macht mich auch sehr glücklich. Und wenn ich sehr viele Sachen schaffe, Ich bin sehr dankbar, dass ich halt zur Schule gehen kann, dass ich halt gut leben kann, dass ich halt eine Familie habe, die ich mit denen gut verstehen kann und dass ich Freunde habe. Weil ich äh, mit denen, äh, mit denen mich halt gut verstehen kann, mich halt mit denen reden, spielen kann, äh, und so weiter, und halt eine Freude habe, falls ich irgendwas mit denen unternehme.